Die russische Armee hat ihre Angriffe gegen die Ukraine auch an den Osterfeiertagen fortgesetzt. Kampfflugzeuge bombardierten nach ukrainischen Angaben zwei Gemeinden in der Region Kherson. Bei Angriffen in weiteren Landesteilen sollen insgesamt sieben Zivilisten getötet worden sein. In der südukrainischen Stadt Zaporizhia wurden Wohnhäuser von Raketen getroffen. Rettungsversuche im Süden der Ukraine in der Stadt Saporischia. Nach russischem Beschuss sind zwei Raketen in Wohnhäuser eingeschlagen. Helfer zogen eine Frau schwer verletzt aus den Trümmern. Ihr Mann und die zehn Jahre alte Tochter wurden getötet. Als die Feuerwehrleute eintrafen, durchsuchten sie zunächst drei Zimmer und konnten die Familie nicht finden. Das lag daran, dass sie in einem Zimmer auf der anderen Seite schliefen. und Genau dort schlug die Rakete ein. Insgesamt sind ukrainischen Angaben nach mindestens sieben Zivilisten am Wochenende durch russische Angriffe getötet worden. Neben Saporischia standen auch die Stadt Kherson und sieben weitere Regionen unter Beschuss. Trotz der Angriffe feierten viele Christen in der Ukraine gestern das Osterfest und die Anhänger der orthodoxen Kirche den Palmsonntag. Das Osterfest in einem Jahr, so hofft der ukrainische Präsident Zelensky, könne die Ukraine hoffentlich in einer Ukraine ohne Krieg feiern.